Ich entsage dem Teufel und all seinem Werk und Wesen und übergebe mich dir, o oh dreieiniger Gott, Vater, Vater, Sohn und, und Heiliger Geist. Geist, im Glauben gehorsam, im gehorsam und ernstem Vorsatz, dir treu zu sein. Bis an mein Ende.